Du bist Fotograf oder Foto. Das Mikrofon ist Du bist Fotograf oder Foto interessiert und du hast richtig Bock, deine eigenen Videos zu drehen für YouTube, Hochzeiten oder was auch immer. Hast aber gar keine Ahnung, wie das geht. Dann verrate ich dir das in meinen Workshops, Filmskills für Fotografen oder Fotointeressierte. Wer macht eigentlich was beim Film und was ist eine Präproduktion, Produktion und Postproduktion? Was ist Schnitt? Wie funktioniert das? Was ist ein emotionales Storytelling? Was ist ein Drehbuch? Welches Equipment braucht man eigentlich wofür und braucht man überhaupt so viel Equipment? Und am Ende verrate ich dir meine fünf persönlichen Tipps, die du brauchst, um wirklich gute Filme zu drehen. Wenn du auf den Link klickst, siehst du alle weiteren Infos, da kannst du dich anmelden und ich freue mich, wenn wir uns dann beim Workshop wiedersehen.